Hallo! Ich war Ohio! Willkommen bei einer weiteren Folge von Frühstück mit Tiffany, nee, Frühstück bei Omani und Jan. Mit Omani und Jan. Wir äh, haben ja so viel zu erzählen von dieser Woche, dass es bestimmt ein ganzes Frühstück füllt, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen haben wir sogar zwei Kameras eingerichtet, falls ich wie beim letzten Mal wieder Kaffee machen will. Ich denke, es viel fast wie so eine Kochshow. Heute kochen wir euch äh, Nigiri. Nein. So. Ähm, ja, magst du mal anfangen, während ich hier noch die Milch und den Kaffee Achso, mache? ja, ich hab, wir haben wie immer so einen kleinen Rhythmus, eine Routine. Das heißt eigentlich, einer macht Kaffee und der andere ist fürs Joghurt zuständig. Das heißt, ich werde mich ums Joghurt kümmern, das ist so komisch, ich laufe, laufe aus dem Bild hinaus. Du aber kommst auf der anderen Seite wieder, hier wieder rein, raus. es wird witzig, das zu schneiden. Ja, viel Spaß. Ja, werde ich haben, <lacht> werde ich haben. Nee, das ist ziemlich cool. Na, und du so da drüben? Ja, ja. Ich muss aufpassen, dass ich meine Kamera hier nicht ständig berühre. Ah, falls Miki nochmal. Weil ich es gerade hier sehe. Das ist ja blöd, wenn du jetzt nicht dabei bist. Dann lass es, ich lass es. schätze mal hier ganz prominent jetzt, äh, in die Kamera. Mhm. So. Äh, wir erzählen euch später mehr dazu. Ja. Wir ähm, ja. haben ähm, als kurzen groben Überblick, was ist die Woche überhaupt passiert? Eigentlich nicht viel, außer. Eine riesengroße Fatsche und die kann man, glaube ich, gut damit beschreiben. Es war, waren viele Leute da, der Rest war alles anders als gedacht, oder? Also für, für deinen Teil vielleicht. Das gilt für den Teil, den musischen Teil vielleicht. Du hast dann so gedacht, wie ja, er war? Ja, voll. Echt? Ja, ja. Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die passieren immer. Da die Bar war halt woanders und so. Ja, ja genau. Also das passiert immer. Ah, ja, okay. Von dem her, nee, nee, nee genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja. Ja, okay, dann trennen wir auf. Der musikalische Teil war anders als gedacht. Der bildnerische Teil hat schön gehauen. Ja, ich sag mal so, scheiß auf J-Pop, aber dazu später mehr. Wir wollen ja nicht alles schon im Inhaltsverzeichnis verraten. Achso, macht man so einen Überblick. Ja. Ah ja, heute haben wir neue Schlüssel, Weil wir unsere, wir ziehen am Montag, je nachdem wann das Video rauskommt. Das ist Achtung. Ja. Ähm, ist es so. entweder an dem Tag oder bald oder wann noch? Ich will das Video eigentlich heute noch rausholen. Achso, ja, okay, dann ist es, äh, wir haben gerade Samstag. Mhm. Ja. <lacht> ja, super interessante Info. Mhm. <lacht> Am Montag geht's äh, für uns nach äh, Tokio. Und wir sind mega begeistert. <lacht> ja, das hat so ein bisschen das Gefühl wie, wie in Dresden schon, dass man von einem gewohnten Zuhause wegfährt. Also in Osaka war es so Sachen packen, la la la, weiter ja. geht's. Nächster Tourisport auf auf wie? Ja und Osaka war halt auch war cool und war schön hat sehr viele schöne Sachen gehabt, äh, viele schöne Seiten, viele schöne Dinge, die wir erlebt haben, aber halt anders. Es war richtig touri-mäßig. Wir haben Sachen, wir sind zu so, so Schreinen gelaufen, haben uns gewisse Spots rausgesucht, haben sie besucht. Schön, war, war schön, beeindruckend und so. Aber hier äh, war halt war ganz anders. Ja. Auf einer ganz anderen Ebene angeschlagen. Wie zu Hause fast so in die ja, Richtung. Ja, es hat halt wirklich so coole Menschen, haben wir hier getroffen. Ja. Äh, konnten unsere Projekte weitermachen. Ähm, hätten wir absolut nicht erwartet von Beppo. Absolut nicht. Beppo mhm. haben wir gedacht, arbeiten wir viel, sitzen am Strand rum und dann hat sich das. Und das ist so eine kleine Erholungspause, bevor wir nach Tokio düsen. Und dann in Tokio passiert wieder was so, aber das Beppu so cool ist. Ja, das Einzige, die sagen, das wäre hier subtropisches Klima. Kannst du vergessen, das ist genauso wie bei uns. Also entweder haben wir inzwischen auch subtropisches Klima, aber hier am Strand liegen und baden gehen, äh, äh, äh, nicht bei 20 Grad und das 99 Regentagen. <lacht> Obwohl es mit dem Regen ging, das sieht sich in Grenzen. Aber ist ja auch gut, ich finde das mit dem Regen eigentlich auch gut. Ja, es sind super grüne Hänge hier alles ja, und so. Ja. Nur ist wie Deutschland hier, die Stadt ist zugepflastert mit Beton. Ja. Also es ist an ein Baum mit Asphalt drumherum zugepflastert, um dann am Rand wieder die Blumen zu haben. Also hätte man das auch weglassen können. Ja, ist, also man muss sagen, Depot an sich, die Stadt, ist jetzt kein Highlight. So, die Onsen sind mega schön und gigantisch und deshalb ist es super beeindruckend auch. Und ich glaube, wenn man nur so Tourist dafür macht, kann man. Den haben wir gar nicht gemacht. Hatten super, ich habe noch super viel auf der Liste, so Touristen, wo man wirklich sich sehen, ja, also hingehen sollte und vier sehen Wochen sollte. Ja. Wochen waren wir, ihr habt ja selbst dann Blog gesehen, wir waren im kogan Amusement Park. Und auf dem Berg? Auf dem Berg, Und haben uns die Monkeys angeguckt. Das war's. Das und ich war's. hatte eine richtig lange Wochen. Liste, weil es gibt hier auch wirklich beeindruckende heiße Quellen, die dann einfach zum Beispiel das Wasser rot ist oder Schlammquellen da so sind, also die dann anstatt Wasser halt blubbert zu der Schlamm super beeindruckend einfach von den Bildern die man die wir jetzt halt nur so kennen <lacht> und das war auf meiner Liste alles hätte ich sehr gerne gesehen aber es waren einfach andere Dinge viel wichtiger Ja, und deshalb äh, haben wir nur Tourist -Zeug gemacht eigentlich ähm, genau und haben uns auch jetzt für die letzten Tage wir hätten nochmal vielleicht sagen können ach komm jetzt hauen wir noch ein paar Sachen rein aber nee Ging nicht. Ging nicht um zum wichtigere Dinge einfach. Auch. Naja, wichtigere. Halt ja, dadurch, also, ich finde, es ist wichtiger, sich bei Mickey zu verabschieden. Ja, nee, nee, das meine ich nicht. Ja. Äh, es kam halt dadurch, dass man so viel. Verdammt, ähm, ich habe mir zu viel Milch reingemacht. Dann nehme ich den. Ich mag das doch eh. Okay. Auch. Milchig. Ähm, dadurch, dass man halt diese Ausstellung, diese Performance vorbereitet hat, eine Woche lang, anderthalb Wochen lang halt auch einiges andere runter, was man dann erledigen musste. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, andere Working-Kram. Mhm. So, Bildwechsel. Ich habe da nochmal mal reingewunken in die Kamera. Das Einzige, was ich tue, wenn ich an der Kamera vorbei renne. Einmal reinwinken. Ja. Ähm, oh. Was denn? Zwiebel. Bist du dein Joghurt mit Zwiebeln jetzt? Genau, nein, ich habe da noch Restbrot von gestern, falls ich, ich wieder mein, eher fertig bin. Ich habe mein Restbrot schon gemampft. Ich bin nämlich schon seit 6 Uhr wach. Ich weiß nicht warum. Im Beppo normalerweise ist es 7 Uhr, wo ich wach bin, aber irgendwie ist gerade heute was. Jetzt. Also, das ist schön. Ich hätte gerne etwas Müsli in meinen Joghurt. Wir haben das schon vorgestellt, oder? Haben wir das? Nein. nein, ich, nein also wir vielleicht nicht. schon, aber das, das Besondere noch nicht. Hier. Das ist Schokomüsli hier von vor Ort. Von Koko... Sorry, ich muss es ablesen. Doch, Koko Kokochi. War richtig. Von Kokochi. Das ist mit Reismehl gemacht. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das äh, tatsächlich... Äh, eigentlich genauso schmeckt wie mit Weizenmehl, logischerweise. Weil die das ja eh verarbeiten. Das sind keine Haferflocken, wie wir sie kennen. Ähm, und das ist halt das mit Schoko. Und es ist sehr, sehr lecker. Soll der Mikro so sein? Wie ist es denn schon wieder? Innen. Ja, In. das ist okay. okay. Vielen Dank. Ja, und das ist ein ganz besonderes Müsli. Zusätzlich, dass es sowieso schon besonders ist, weil es ja. öko und bio ja. und alles ist. Proteinfrei, glutenfrei, eifrei, ja. keine Milchprodukte. Es gibt auch die zweite Variante, die ist sogar Zucker. zuckerfrei. Ohne Zuckerzusatz. Das Ohne mit Zucker Mefelsirup Z halt. Genau, aber... Ähm, das ist ganz besonders, weil wir das als Abschiedsgeschenk von Mickey bekommen haben. Also falls du zufälligerweise dir das nochmal antust und einen deutschen Podcast anhörst, der wahrscheinlich eine Stunde lang sein wird. Ja, und du jetzt dran vorbei kommst du an dieser Stelle dann, Mickey. Don valete We love you too. <lacht> so, ähm, so Müsli. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben eben nicht, wie gesagt, keine Tourismus gemacht. Wir haben uns auf die Ausstellung vorbereitet und auf den Auftritt. Haben wir das alles schon erzählt? Dass wir Nein, da der Arbeiten letzte war haben? der Monkey Podcast. Der war ja von letzter Woche Montag. Okay. Nee, Samstag oder so. Keine Ahnung. Okay. Kurz, dann fange ich mal kurz an. Du kannst nach dem Monkey-Podcast anfangen. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was wir da gesagt haben und was da gerade Stand die Dinge war. Deshalb erzähle ich einfach ganz kurz die Ausstellung. Das hatten wir schon erzählt, dass wir eine Ausstellung haben. Das weiß ich, oder? Ja, ja. Wir genau. sind. Und dann waren wir schon fertig mit der Vorbereitung? Waren wir schon fertig waren. Vorbereitung sogar ja, ja, deswegen sind wir bei Monkeys zu Monkeys gegangen, weil ah. du fertig warst mit deinen Bildern, weil wir gedruckt haben. Wir haben schon das von der stimmt. Druckerei erzählt. Na, dann wisst ihr doch alles Das heißt, wir können direkt mit dem Tag, mit dem Dienstag einsteigen. Äh, uh, oh, da sind drin. Mhm. Kannst du rauspicken, <lacht> wenn du willst. Ja, immer. Ähm, ja der Tag. Achso, wie ihr seht, benutzen wir jetzt auch Schlüssel von hier, weil wir ich unsere gestern schon sind. abgegeben haben. Da wollte Gepäck ich zu sparen. ja guck, ich bin voll abgedriftet. Weil dann bin ich drauf gekommen, dass wir am Montag nach Tokio fahren. Und das wird wieder so ein ganz konfuser Podcast. Ich sehe es schon kommen. Es ist wie Frühstück halt. Man wechselt ab und zu mal das Thema, aber bleibt so... Prinzipiell schon ein bisschen dabei. Ich meine, wir kommen gleich zu Dienstag. Also wir müssen noch ein bisschen die Spannung <lacht> halten. <und so. lacht> also ich habe meinen Kopf jetzt abgeschnitten, also müsste jetzt Ja, du wolltest wahrscheinlich das Müsli und alles gut drauf bekommen. Zum Glück bin ich so klein. <lacht> ähm, wir haben gestern schon so ein bisschen angefangen, auszusortieren so und Sachen äh, hier zu lassen, die wir nicht mitnehmen können, weil einfach unser Gepäck auch viel zu schwer schon ist. Mhm. Ich habe noch ein paar Klamotten, die ich gerne hier lassen würde. Da werde ich heute oder morgen, wahrscheinlich morgen, zum Second Street, den Second Handladen, hier gehen und probieren, die da an den Mann zu bekommen oder an Frau. Und ja, sollte eigentlich gehen, das auf der Homepage steht, man kann die Sachen einfach vorbeibringen und dann kriegt man ein bisschen was dafür. Mal gucken, wie einfach das wirklich ist. Dann habe ich da wie noch nicht sagt, weniger Kein Keine Steine. Eine Bekanntschaft fragen, die sie gesagt hat. Ach ja, ja, mal gucken. Mal gucken was wir haben ist. mehrere Unterstützungsangebote, die uns auch bei sowas okay. helfen wollen. Aber ich glaube, das ist ich auch so, mit Google Translate mhm. Beim Handy und so. so. Genau, und dann haben wir eben auch Schüsseln ausgesortiert, die wir von Osaka noch mitgenommen hatten. In Tokio werden wir halt mal gucken. Du meintest, du holst dann welche beim 100 Dienst okay. nochmal. Das die ja, genau. Das heißt, wir sind schon so in auf Aufbruchstimmung, haben auch ich habe ganz viel Papier auch noch an Miki abgegeben, was ich hier gekauft hatte und dann ja noch übrig hatte. Mhm. Bin etwas leichter geworden. Ich habe meine 106 gefalteten Kraniche an Miki abgegeben. Mhm. Die hängen jetzt in kuru kuru wahrscheinlich aber nur temporär und nachher kommen sie in die Bibliothek, wo wir also ich dann üben konnte und ich ein bisschen arbeiten. Mhm. Ja, so viel zu noch anderes Geplänkle. Der Joghurt ist nicht so gut. Der Joghurt ist nicht so gut, ja, es mhm. ist der, der, was der? Standard, der Standard Nicht mhm. so gut, ja. Dr. Oetker quasi und <lacht> nicht der Hokkaido. Also, ja, puh, ich glaube sogar noch weniger als Dr. Oetker. So ganz gut und günstig. Ich finde <lacht> die richtig gut. Ja. Ähm, genau. Ja, wirklich, das müsste ich nicht Dann so ganz, aber ich finde es lecker. Ich lasse sind. es nur ein Weichen. <lacht> Bircher Müsli? So, über Nacht anweichen lassen. Ja, außerdem müsste ich dann ab Apfel reinreiben. So. Ich weiß schon, wie ich mein Bircher mache. Mhm. <lacht> nee, aber zur Ausstellungseröffnung, Vorbereitung. Mhm. Wir kamen da an. Du hast noch deine Drucker abgeholt am Montag. Ah, ja, ich habe auch noch meine Drucker abgeholt bei der Druckerei. Mhm. Die war zauberhaft wie immer, super nett. Ähm, es war ein, gab ein mini kleines Missverständnis, weil ich drei Drucke auf ähm, ein A3-Blatt gedruckt, also die waren auf einem A3-Blatt und eigentlich habe hab ich ihr gesagt, dass das Blatt muss sie nicht zusammen äh, zurechtschneiden. das würde ich gerne selber mir zurechtschneiden. Die drei Drucke daraus rausfriemeln. Sie hat es aber dann so verstanden, dass ich gerne alle Drucke selber ausschneiden. Mhm. wollen würde. <lacht> jo. Aber war super nett, sie hat alles vorbereitet gehabt, äh, Schneidematte, super scharfes Cuttermesser. Genau, und dann saß ich da eine Viertelstunde und habe die Drucke raus, die rausgefriemelt. Und äh, die waren super, kann man gar nichts sagen. Die waren spottgünstig. Also ich meine, es war jetzt auch kein so High-End Art Print so, aber es war ein guter Farbdruck auf. Guten Papier kann man nichts sagen, gutes Papier auf jeden Fall. ja Also angenehm, es war nicht zu so dick, das war es natürlich auch dementsprechend günstig. So, ähm, aber kann man gar nichts sagen, nichts beanstanden. Die war so sweet wieder. Dann hat sie 50.000 Mal noch mal gesagt, dass ich dir auch noch mal alles Gute wünschen mhm. soll. Ich war nicht mit dabei, ich habe gearbeitet im ja. genau. Und dann äh, hat sie uns noch so Gifts mitgegeben: äh, Kranichfaltpapier. Äh, so Postkarten von hier im Museum mit alten Drucken, äh, Posterdrucken, so genau ganz viel mitgegeben und noch vielen vielen Dank und äh, war super sweet und ich war sehr happy mit den Drucken. Genau das heißt für mich war dann die Arbeit eigentlich schon fast erledigt. Ich habe dann noch ein paar am ähm, noch ein paar äh, Zeichnungen gemacht, ganz schnelle Skizzen, die ich dann auch noch mal da ausgelegt habe bei der Ausstellung. Pepper, flowers Mhm. Ja, Beppo Flowers. Einige Zeichnungen von den Blü Blüten hier. Genau, die habe ich auch noch für die Ausstellung gemacht gehabt. Und dann, ja, dann war Aufbau. Dann kam der Tag der Ausstellung. Dann kam der Tag der Aufstellung. Ja, Aufstellung? Die Aufstellung. Die Aufstellung. Mhm. <lacht> ja, der Ausstellung. Und ähm, ja, ich habe davor ja, haben wir das mit dem Beppo Project schon erzählt? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Nee, nee. Die Antwort hat es ja noch nicht. Also, dass es das Pepper Project gibt. Wir haben zumindest von diesem Künstlerhaus erzählt. Künstlerinnenhaus, Atelierhaus, Ki. Verdammt, Ki die Namen. Ja. Aber du hast ihn schon mehrfach mit mehr richtig ja, ja. ausgesprochen. Ich höre den ja immer bloß. Hm, ich habe den auch. Kiyama? Ki ähm, Kiji? Nee. Kiji? Es ist Ki und dann ja. Kiyo oder Kiyo? Kiyoshima, Kiyoshima Apartment. Ja. Kiyoshima Apartment, das ist Genau. Haben wir erzählt, dass es das gibt, ja, mhm. dass wir da waren? Genau, und ich habe die angeschrieben von dem Beppo Project. Also äh, der Trägerverein sozusagen. Der, genau. Und da habe ich super schnell eine Antwort bekommen, von wegen, dass ähm, sie nicht in charge ist auf das Haus. Äh, auf das Haus, äh, das Haus ja. <lacht> die Mischung äh, von dem Haus, so von dem Projekt, aber sie natürlich in Verbindung mit denen steht und so. Und äh, wann Was, ich das, denn vorhabe? Das hat, das hat keinen Sinn ergeben. Nee, das Mischung? Er Mischung Was? mit dem Haus. Welche Mischung mit dem Haus? Dann habe ich es nur falsch verstanden. Red weiter. Ich bin hier in meiner eigenen dass Welt. Dass sie nicht in Charge ist, also dass sie nicht auch dafür nicht verantwortlich, verantwortlich ist. Dafür ist. Also. Ah, dieses <lacht> englisch deutsch <lacht> Ja, eben, ich habe es danach auch <lacht> ja voll vermischt. So, und ähm, bringst mich hier total durcheinander. Genau, aber. Äh, hat erstmal nachgefragt, wann ich denn kommen wollen würde und so. Dann habe ich unsere Pläne erzählt und sie meinte dann, hat erstmal nichts mehr. Also dann war unser Ausstellungstag auch. Und witzigerweise ist das Beppo Project direkt daneben eigentlich, schräg gegenüber könnte man sagen von Kurukuru und mhm. von dieser Bahnhofspassage. Und sie kam dann witzigerweise gleich beim Aufbau. Da waren wir schon am morgen da und ich habe aufgebaut und sie kam vorbei und hat einfach gedacht weil ich das in der e mail auch erwähnt hatte dass ich hier eine kleine ausstellung habe mhm. kam gleich mal vorbei und dann haben wir kurz geplaudert und normalerweise nehmen sie niemanden der kein japanisch kann naja es ist ein bisschen anders ähm, derjenige der das ganze betreut nein. kann kein englisch und wehrt sich dagegen nein das ist wirklich so in den regeln steht dass man auf einer daily base japanese können muss ja, ja, das steht in den Regeln, weil er will, dass es da drin steht und die müssen halt diskutieren, ob sie es ist, da zu Ja, das, ja aber, er aber, sich aber die Basis halt dagegen... ist, dass das da drin steht. So. Ja, ja, das heißt, sie nehmen halt grundsätzlich, steht das in den Regeln drin. So. Und sie haben keine Application Guide in Englisch. So. Hm. Deshalb ist halt auch so, eigentlich muss man Japanisch können auf einem gewissen Level. So. Und dann äh, hat sie aber gemeint, weil sie auch super nett war und ähm, fließend Englisch gesprochen hat, hat halt gemeint, es gibt nur zwei in diesem Projekt die halt fließend Englisch können und sowas und es ist halt dann immer schwierig weil die müssen dann immer hin und her und mit den Leuten halt so dann translaten falls irgendwas mhm. ist und ja wie gesagt der der da für verantwortlich ist spricht kein Englisch und findet es halt deshalb nicht so gut weil er mit den Leuten halt kommunizieren möchte genau. so. er muss zeigen wo was er ist. muss zeigen was wo ist wie die Regeln lauten genau so vor allen Dingen kam sehr durch dass so die Regeln am Anfang müssen erklärt werden und müssen auch Verstanden werden ja, von dem ist gegenüber. Halt Wie eine große WG mit äh, gemeinsam genutzten Flächen und da gibt es halt einige ja. Regeln und die haben wahrscheinlich Angst, dass diese Ausländer wieder, diese individuellen Ausländer, sich nicht daran halten können. Wir haben auch WGs. Ja, und das ist glaube ich schon auch dieses. Jetzt sieht man dann so die hierarchischen Strukturen wirklich. Mhm. Er ist halt der Boss. So und jetzt müssen sie das intern diskutieren äh, und sie würde das sehr gerne vorantreiben, dass es halt auch mehr Internationalität bekommt, dass da mehr Austausch. Auch zwischen englischsprachigen Leuten und japanisch sprechenden ähm, halt passiert so, um das so da in so eine andere Richtung, glaube ich, auch zu bringen. Das heißt, sie diskutieren das intern, ob sie das machen wollen. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, darf ich mich auf jeden Fall bewerben, nee. was eigentlich so viel heißt, wie ich darf. Ja, du ich hast darf ja <lacht> Ich habe den Job. Ich, ich sage mal so, das ist ja quasi den Anstoß dazu, gibt ja jede. Application, die von außerhalb kommt, jede, jede Anfrage und du hast jetzt wieder den Stein mal mehr ins Rollen gebracht und irgendwann werden die das auch einführen mit English Application und internationaler Aufnahme. Man weiß halt nicht, ob es noch dieses Jahr passiert. Genau und es war natürlich ein, also das wusste ich nicht. Im Nachhinein glaube ich, wenn sie es auch jetzt nicht machen, würde ich mich auch noch mal an den Verantwortlichen wenden, weil natürlich Japanese habe ich voll das Fettnäpfchen gemacht. Ich habe nicht den Boss, der, der dafür in charge ist, sowas angeschrieben, sondern bitte du jemand anders und der geht jetzt zu ihm, der recht, doch, das würde ich tatsächlich noch mal machen. Aber, du hey, du gab's doch, Es gab doch bloß eine E-Mail-Adresse. Ich weiß, aber jetzt wüsste ich ja, wer dann in charge ist, so, und dann würde ich danach auch tatsächlich noch mal ihn anschreiben. Also ich, so. äh, das ist, sowas gibt es ja auch in, in Europa, diese Hierarchien, und ich habe ja immer was dagegen, aber ich weiß, da das aber nicht mein Bier ich ist. Ich wollte gerade sagen. <lacht> mach mal, ich wollte einen Teller. Ähm, genau, aber das... Einfach um auch noch mal so den guten Willen zu zeigen und genau das heißt, dass er äh, entscheidet sich die nächsten Wochen. Jetzt ist Golden Week, das heißt, hier passiert nichts gerade, alle, die meisten haben frei, ähm, das ist so die Ferienzeit in Japan und da passiert einfach gerade, steht alles still und ja. Hm. richtig leckeres Brot auch bei Miki bekommen. Ähm, es ist süß, wie das meiste hier. Es hat aber Rosinen, Zimt, äh, Walnüsse. Lecker. Genau, auf jeden Fall ähm, habe ich dann da aufgeb aufgebaut. Gedacht? Nee, danke. Habe ich aufgebaut an dem Tag dann. Das ging alles super unkompliziert und schnell. Ja, gab halt so die Standardsachen, die es beim Aufbau so gibt. Wände, komplizierte. Dann ah, hat man gedacht, schöne Wände allerdings dafür. Sehr ne? schöne, also die haben sehr schön harmoniert dann mit den Farben. Es war noch nicht ganz klar, was wo steht und selbst als wir dann dachten, es wäre klar, wo was steht, war dann doch noch einiges anders. Genau und dann hat man irgendwie, habe ich das so arrangiert, dass es im Raum zu dem Zeitpunkt natürlich passt und mit dem Setting. Und nachher hat sich gezeigt, dass ein Spot, der vor komplett im Dunkeln war, super ausgeleuchtet war und man da die Arbeiten eigentlich hin hätte hängen müssen können. Mhm. Aber pff, so war es halt. Das, äh, außerdem wusste ich, und das ist dann auch der Fall gewesen, dass es einfach nur so ein, ähm, dass die Bands eigentlich im Vordergrund stehen. Ja, dann also. spätestens ab da, wo sie spielen. Ja, das ist klar. also das war ja. einfach klar. So, die Bands haben da den Vorrang und deshalb ist das meiste auch dann. Einfach als Bühne genutzt worden. Ja. Und weniger halt als äh, dass die Leute dann mal auch rumgehen ja, konnten. Das oder hat mich so. eh gewundert, dass dort überhaupt keine Leute mehr drin rumgelaufen sind. Also wir hatten die Instrumente schon ganz nach hinten gestellt. Also es ist ein kleiner Raum, keine Ahnung, 30 Quadratmeter, 40 vielleicht. Oh, ich würde den kleinen einschätzen. Oder noch kleiner. Äh, oder 25 Quadratmeter. Na, der hatte schon. Ja, egal, sowas in die Richtung. Ist halt sehr hoch, deswegen. Und schon alles extra dj Pool Klavier nach hinten, äh, aber trotzdem sind die Leute halt draußen geblieben, sozusagen, ja, ja, vor voll, dem Raum, im, im Durchgang, sozusagen, ja. in der Passage drin. Ja. Genau, aber, aber damit habe ich eigentlich schon gerechnet. Das stimmt. War trotzdem irgendwie ganz äh, Bist so du ein paar Visitenkarten losgeworden? Das weiß ich gar nicht, die zähle ich nicht danach. ja. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, ich lebe da immer so einen Stapel hin. Instagram-Kontakte gemacht. Ich meine, jetzt an dem Dienstag. Davor und danach weiß ich eine ganze Menge, aber Keine Ahnung, ich gucke doch da nicht so. Ich weiß jetzt nicht direkt, dass ich einen an dem Abend ausgetauscht habe. Es waren einige, die wir davor schon kannten und so. Laura äh, kam hin. Oh ja. ja! Das war schön, mit der haben wir uns eine halbe Stündchen unterhalten, weil sie nur eine halbe Stunde Zeit hatte. Die kam quasi um sechs, um 18.30 Uhr fing mein Konzert an. und Sie sagte fünf vor halb sieben, so, ich muss jetzt wieder los. Hm. Hat sich aber gesagt, sie hat sich selbst geärgert, weil sie dachte, ich spiele um sechs. Naja, und ich fand es super schön, dass sie überhaupt gekommen ja. ist, weil sie muss halt zum, zur Arbeit. Sie hätte auch sagen ja. können, du für die halbe Stunde komme ich jetzt nicht nach vorbei. Ja. ja, das stimmt. Es war sehr schön, dass sie noch vorbeikam. Mhm. Mhm. Und ja. wir haben einen Japaner kennengelernt, der in Deutschland geboren ist, aber nur drei Jahre dort gelebt hat. Und hier, was wollte ich jetzt? Ach, das ist immer und redet und und äh, hier das, den Beppu Space betreibt, mhm. was auch erst jetzt im April aufgemacht hat. Also nicht zu verwechseln mit dem Beppu Project. Ja, das ist was anderes. Der Beppu Space ist ein altes japanisches Haus, was die aufgemacht haben, eine kleine Galerie, äh, ein Räume, die man mieten kann und äh, so Unterricht, Englischunterricht und sowas, Workshops drin machen kann. Das war auch so lustig, der hat sich mit uns unterhalten, und mhm. ähm, aber auch sonst viele Leute kennengelernt. Auch mal näher mit dem äh, Chef und Koch von Watanabe unterhalten, weil der kann oh, ja nämlich gar kein Englisch. Ja, das aber wir standen mhm. mit ihm zusammen draußen beim Rauchen, mit dem Kumpel von ihm und der konnte halt Englisch, weil er in... Witzigerweise war er in Wien. In Wien. Nicht in Wien, in Graz. in Graz. In Graz. Er hat drei Monate versucht, einen Job zu finden und ist dann wieder ja. zurück. Aber warum konnte er so gut Englisch? Ach, einfach. Habe ich ich mir auch weil aber eigentlich war. Er wahrscheinlich da. nicht wegen der drei Monate. Nee, er war sicher irgendwann mal auch in, ja, ja, ja. in Amerika. Und oder der so. konnte dann ganz gut zwischen uns übersetzen, das war cool. Das war cool, weil wir. Aber leider war er auch sehr gesprächig, muss man jetzt leider mal sagen. Weil der Koch. Äh, also nichts gegen ihn, er war auch super, also nett und alles. Mhm. Aber der Koch hat ihn eigentlich rangeholt, weil er mal mit uns ins Gespräch kommen wollte. Und. Ja, ihn eigentlich als Übersetzer haben wollte. So, hm. dass mal hier so ein Gespräch über, über eine Ecke funktioniert. Und er war aber auch sehr gesprächig und hat dann sehr fixen, angefangen das, über ja. sich zu erzählen und was er so macht und gefragt, was wir so machen. Und dann war es auf einmal so ein Gespräch zwischen uns und da mussten wir dann irgendwie nur so, oder er hat dann auch schon mal, hey, er wollte uns jetzt gerade hier... Ähm, oh, Laura schreibt uns gerade. Hm. <lacht> Solange wie das Video weiterläuft. Genau, und er wollte uns da so mal kennenlernen, so Bits haben wir. Aber ich hätte mir fast auch gewünscht, dass wir noch mehr erfahren hätten über ja. ihn und was er so macht. Aber und ja, ja, wir, wir müssen es ist hart dabei, dieses Buch durchzuarbeiten, das heißt Japanese for Fun. Es ist ein sehr einfach gehaltenes für Lernbuch für Daily Phrases, Zahlen und sowas. Zusätzlich haben wir uns sowas hier zugelegt, wo wir... Ich glaube, du musst näher ran. Wo wir dann so wörter wie wasser was ziemlich einfach ist aber ich habe es nie so mit drauf genommen weil ich bei der onze immer sagen muss das wasser ist heiß, das wasser ist kalt und tatsächlich hat mir das schon sehr viele small talk gespräche eingebracht in der onze also small talk meine ich jetzt wirklich small small talk aber azui ist so toll als wort für die onze einfach heiß, heiß. Heiß. und Natürlich fängt Je nach das Gespräch immer an und <lacht> gestik ist es entweder zu heiß oder noch nicht heiß genug. <lacht> oder ist, und dann ist immer die, also sie fragen mich. Wahrscheinlich haben sie das auch davor schon die ganze Zeit immer gemacht, weil ich Ausländerin bin, auch so, ob es mir zu heiß ist das Wasser. Und meistens ist es mir zu heiß. <lacht> und jetzt da ich das aber verstehe, kann ich darauf antworten und ich weiß ja auch jetzt schon, welche Hähne wo sind und wie man was macht. Und wenn sie dann so auf den Hahn zeigen oder sagen, hier, kannst du es kälter machen, kann ich das auch schon machen. Das heißt so, ah, okay, cool. Ich bin auch nicht mal ganz so unfreundlich, wenn ich sage, ich spreche kein Japanisch. Ja, alles gut. Das ist der Smalltalk. Ja, wir sagen jetzt, unser Japanisch, Japanisch ist schlecht. Also beziehen das mehr auf uns, als dass wir sagen, äh ich spreche kein Japanisch. <lacht> <lacht> Haben wir nämlich festgestellt, das. dass ähm, ja, wir sehr unhöflich waren am Anfang. Hast du schon erzählt. Ja, ach so, ich weiß gar nicht, das ist, wenn die Zeit dazwischen so lange ist, woher soll ich denn wissen, was ich letzte Woche erzählt habe? <lacht> ja, musst du, zum ja. Glück sitzt du ja daneben, du kannst mir ja immer sagen. Du wiederholst, <lacht> du die. die Platte mal bei, stoppen. bei allem weiß ich es auch nicht, also es kann sein, dass wir viel nochmal erzählen. Also so ist das ja beim Frühstück. Ah, sind wir ich abgeschlossen, immer, ach, ach so, so ja. Die ganze Zeit. Der, der, genau, saßen wir mit dem äh, Chef, Koch, witzig, Chef heißt ja auf Englisch auch Koch. Ähm, der draußen. Der hat das Ding nämlich äh, schon seit, geraumen, seit zwei Jahren erst oder so. Nee, mm -mm. ich der hat schon, weiß gerade nicht, mehr. Seit zwei, zwei Jahren macht er länger, das. So. Aber seit zwei Jahren macht er das mit Nanami zusammen. Ja, genau, Nanami ist dann dazu gestoßen. Ja. Und er ist halt, was wusste ich auch nicht, er hatte davor dieses Geschäft und hat es nur für die Pflanzen äh, benutzt. Also er zieht Pflanzen groß und du hast auch überall in dem Geschäft kleine Pflanzlein. noch davor mit äh, Masaya und Mori unterhalten. deswegen war ah. ich nicht sofort dabei. Und diese kleinen Pflänzlein? Kannst du auch jetzt immer noch in dem Shop kaufen, überall so. Und das war eigentlich sein Geschäft. so Er hat, zieht diese Pflanzen groß. Und dann kam Nanami und hat halt gemeint, hey, wollen wir das nicht irgendwie mit Kaffee und Kuchen und Curry und sowas ähm, noch erweitern. erweitern? Und das fand er gut, wahrscheinlich. Mhm. <lacht> und dann sind die seit zwei Jahren halt da. ja Man so muss auch sagen, haben. dass das Ding halt übelst viel Platz hat. Ungewöhnlich viel Platz. Das sind fast 80, 90 Quadratmeter Grundfläche. Ich weiß nicht, ob es groß ist, Aber, es aber wir wissen jetzt, Jahre? dass sie oben drüber wohnen, auf jeden Fall. Ah ja, genau, wie weil, ich schon vermutet habe. Ja. Ähm, genau, also die das ähm, gehört denen wahrscheinlich oder so, weil sonst wäre das sündhaft teurer als Miete, aber das ist weil das relativ Ding. gut äh, aussieht, relativ gut gehalten hat sich. Aber es ist an diesem Platz, was die Beppo space leute auch meinten, es ist es kein guter Platz, dadurch, dass ah, es da abgebrannt ja, ja. ist. Da war so ein Neue Markt Info. in der Straße. Mhm. Äh, und er Wir hat, hat uns, uns am Fotos. Anfang schon gewundert, dass da äh, keine Häuser mehr stehen auf der einen Seite ja. und das Ding fast oben zusammenbricht, diese äh, Marktpassagen, Dachüberdachung. Und er hatte dann bei Back to Space auch so eine, die haben so eine geschichtliche, ein, was nennt man einen Raum mit History, der Geschichte, Raum, History Raum. Mit so. alten Bildern eigentlich. Und da hat man mal gesehen, wie das früher war und es war richtig belebt und voll mhm. und so. Und das ist dann abgebrannt vor einigen Jahren, also vor mehreren Jahren schon. Viel. 90er, oder? Ich dachte vorher vor ja auch so was, 30 oder, 30 oder so sowas sogar. Ja. Mhm. 20, 30 Jahren. Was ich mir aber bei ganz vielen hier, die wir kennengelernt haben, also super nette Leute und so, die auch richtig coole Geschäfte haben und sowas. Aber ich frage mich wirklich, wie die das schaffen, das zu tragen. Also weil, weil in der ökonomischen Struktur von Beppo sind wir noch nicht ganz angekommen. Mhm. Wie das funktioniert, dieses mhm. System? Ich habe mir das auch noch nicht so weit angeschaut. Das, was ich mitbekommen habe, ist in Japan, äh, die haben das BGB kopiert. Das heißt, äh, hm. Vertrags- und Vereinsrecht etc. pp. Du musst BGB. Bürgerliches Gesetzbuch. Danke. Das ist doch wissen, ein deutscher Podcast. Ich... Also ich wusste das nicht. Ja, okay, stimmt, ist doch, ich habe natürlich kein BGB. Das hätte ich auch nicht gewusst, wenn ich Deutsche gewesen also wäre. Woher soll ich, Lisa, soll ich das kennen? Das ist die Gesetzesgrundlage. Das lernen wir in der Schule. Da hab ich gelernt, es wurde ein Gesetzeswerk geschaffen, weil vorher gab es so Gesetzbücher, die waren übelst fett, weil da jeder einzelne Fall drin aufgenommen wurde. Ähm, und damit waren die eigentlich unbenutzbar. Und dann ist man äh, weggegangen davon und hat ein allgemeines Standardwerk entwickelt im äh, Deutschen Reich. Ich glaube, unter Anleitung von Bismarck. So, so genau wenn ich wollen wir es gar nicht, alle nicht hat, wissen. Lass mich mal kurz zu Ende klugscheißen. Das ist ein Klugscheiß, wenn das jetzt zu Ende ist. Ich wäre schon oder? fertig. Weiß ich das, weiß ich nicht. Der gemeint hat, wir machen ein äh, Rahmenwerk und entscheiden dann über Gerichte die Einzelfälle. Und das ist das BGB und das wurde hier in der Meiji-Restauration, nämlich nachdem die Militärdiktatur abgeschafft wurde, ähm, hat man überlegt, wie schaffen wir es jetzt, Japan äh, quasi an die Welt anzuschließen, weil man Angst hatte, kolonialisiert zu werden durch die Westmächte oder West West, äh, durch die europäischen Staaten. Westmächte gab es damals ja noch nicht, durch die europäischen Staaten, Kolonialstaaten. Da hat man gesagt, na, wir kopieren einfach deren Struktur und Gesetze, und ziehen damit möglichst schnell unsere eigene Industrie hoch. Und das hat funktioniert. Tatsächlich. Ich Was denn? <lacht> kann doch mal ein bisschen nee, die ja. japanische nee, nee. Geschichte. Deswegen nee, nee. gibt es hier ein BGB. Ich finde es sehr, süß für dich. Das fasziniert. Das ist dass sowas, wo bei mir da reingeht und da wieder raus. ist so, ja, okay. <lacht> Aber ich finde es sehr, Deswegen ich Guck mal, wie die in Flasche da steht. Die, geht doch Wieso? Die steht doch komplett richtig. Also, weil die mir mein im Gesicht steht, steht da diese also komischen Bild. Ja, yeah, die soll ja hier. Shadow fuck, up, keks. Schatte, fuck, abkex. Ist das jetzt zu mir? <lacht> das ist ein super niedlicher Aufkleber. Passt super auf diese Flasche. Back okay. you just some. Schatte, fuck, up, keks. Also, führe fort. Du angefangen. Oh, warte ich. Nee, nee, gibt da war mir noch was. BGB und damit dürfte die äh, grundsätzliche Gesetzesstruktur ähnlich wie in äh, Deutschland sein. Wollte ich nur sagen kann sein, dass ich mich also hier ziemlich gut reinarbeiten kann, wenn ich möchte. Aber das nur als kleiner Exkurs in äh, das, was ich über Staatswesen Japan weiß bisher. Fertig. Ach so, soll ich weitermachen? Gut. Ähm, deswegen wissen wir auch noch nicht. Da über Sozialsystem haben wir uns nicht informiert, wissen wir nicht so wirklich, wie hier Sachen finanziert werden. Auch tatsächlich von Mietpreisen und sowas haben wir noch nicht den Überblick. Wir kennen nur die Airbnb-Preise, die horrend sind. Also da kommst du nicht unter 600 Euro pro Monat raus in den Sommermonaten für, für, nicht viel Platz. für nicht viel Platz. Also das Günstigste ist ein kleines Zimmer mit einem Bett und gemeinsamer Dusche und Küche. Nicht mit sehr vielen. Es sind dann noch zwei, drei, vier weitere Zimmer, glaube ich. Ähm, da bist du bei... Äh, über 550 Euro pro Einzelperson. Und es wird nicht günstiger, bloß wenn man zu zweit ist, kostet dann noch mal 550, was total absurd ist. Weil das Zimmer wird ja nicht größer dadurch. Ja, egal. Auf jeden Fall waren dem Abend, haben wir den Koch zum Glück etwas besser mal kennengelernt. War sehr schön. Hm. Ja, wir haben einige Leute kennengelernt auch. So, also war gequatscht. Du hast äh, Leute gefunden, die deinen Pepe-Tabak haben. Ja, das war witzig. Ich habe mich mal durchgeschlaucht. Natürlich bei den Künstlerinnen zuerst, anami und so weiter, wo ich wusste, die, die drehen sogar selbst. Wo du meintest, das ist hier ähm, eigentlich, drehen ist gefährlich, weil dann die Leute gleich ah, denken. Ja, ich ich habe nur ein paar also Geschichten gehört, das heißt ein paar aber halt von jemandem, der auf den Japan ist und der äh, erzählt hat in so Restaurants oder sowas, wo sie hier auch alle rauchen, immer noch, also dass es hier halt gang und gäbe. Mhm. Ähm, und die Freundin von ihm wollte eine Zigarette drehen. Ich muss kurz einschränken. Natürlich wird hier nicht so geraucht, wie wir das aus Deutschland kannten mit den Restaurants. So, also ja, es ist, aber ja, es, es, ist, es, ist, ja, es ja. ist erlaubt, aber es ist sehr dezent, auf, auf jeden Fall. Ja, voll, auf jeden Fall. Aber die Leute gehen nicht raus zum Rauchen, mhm. oft. Ja. Und da war es dann so, dass sie sich eine gedreht hat und dann war sofort so, wow, wo drehen? Nee, nee, nee, das ist nicht erlaubt hier, das mit Gras und so, weil wir nichts am Hut haben. Also das gleich drehen mit Gras assoziiert wurde. Aber es ist halt auch im Etablissement, je nachdem wo du so bist oder so, ist wahrscheinlich mhm. drehen dann einfach mit Gras wird das in in, in, mhm. Verbindung. in Verbindung gebracht. Mhm. <lacht> Diese deutsche Sprache. Ja, natürlich die Künstler, die drehen hier ihre Ihre ja. Zigaretten, ihre Zeckenzigaretten, ja. <lacht> Zecken, Zecken genau. Ja. Ähm, und dann ähm, zu späterer Stunde waren dann die Künstler*innen schon wieder weg. Mit ihrem Tabak. Das war lustig, dieser. Ko wir müssen seinen Namen endlich mal rausfinden. Mm, mm, mm, mm. Weißt du? Hast du ihn? Wen hast du gefragt? Wir haben den Koch an dem Abend doch gefragt. Mhm, ich weiß. Hast du ihn nicht? Nee, ich habe mir nicht gemerkt. Scheiße. Wir müssen das nochmal machen. <lacht> nochmal, uiuiui. Ah, oder wir fragen einfach. Ah, nee, jetzt können wir, wir Miki nicht mehr fragen. Nee, Miki ist weg. Oh. ist schon. Micky macht Wochenende. Hm. Egal. Ähm, der war lust, äh, lustig. Der war, der war super lieb. Der hat, äh, Wenn eine Zigarette von mir alle war, hat er mir quasi die nächste gebracht. Da dachte ich mir, okay, die, die zweite behalte ich jetzt einfach in der Hand, auch wenn sie schon fertig ist. Ich möchte hier nicht dauerhaft mit Zigaretten versorgt werden. Aber das war sehr, sehr nett. Ja, der ist einfach auch so ein richtiges, merkt man sofort, so ein richtig gutherziger Mensch. Ja, definitiv. Also. Und. Ähm, dann stand, ach so, da stand der Barkeeper-Mensch vom Gin Lemon, der Mitarbeiter dort. Jim Pei? Jim Pei, Shim oder? Den habe ich mir tatsächlich auch geschrieben, äh sehe Ich dachte, Shim Pei. Entweder Shim oder Shim, eins von beiden? Äh Der nämlich super geiles Englisch und ich habe ihn gefragt, ob er Muttersprachler ist, so exakt ist das. Er meinte, nee, er studiert an der APU, also hier die Berguni, und hat halt mit so vielen Native-Speakern zu tun gehabt, dass er sich das einfach so angewöhnt hat, so klares Säuberisch-Englisch zu sprechen. Ähm ja, der war auch sehr hilfreich beim Aufbau und so weiter. Ja, er immer nett. fragen. Okay. Kommt eigentlich aus Tokio. Mhm. Studiert hm. jetzt eben hier. Genau. Und äh, der stand draußen mit Kiva. Und <lacht> Kiva hat geraucht, da habe ich Kiva gefragt, äh, oh, kann ich mir eine drehen? wollen oh, Sie, ich, das ist... Pepe-Tabak. Das war der Hellgrüne. Dann haben sie gefragt, wo kriegt man hier Pepe-Tabak her? Ja, der kommt aus Europa, den rauche ich immer in, in, in Deutschland. Und da meinen sie, ja, es gibt zwei Tabakshops in äh, Bebu. Und er hat uns den einen aufge äh, aufgezeichnet oder eingetragen in die Karte. Genau. Fand ich sehr lustig. Mhm. Jo. Konzert. Mhm. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es dann, Bilder hingen. Genau, Leute waren da, Leute es war eine Fressmeile aufgebaut, es gab jede Menge zu essen, äh, wunderbar. Es gab äh, einen Pop-Up-Clothing-Store, der aufgemacht hat, den es immer noch gibt, mit gebrauchten Klamotten. Und ähm, pünktlich 18.30 Uhr, ich hätte glaube ich damit rechnen können, kommt Micky zu mir und zu Masaya, der gerade zufällig auch bei mir in der Nähe stand. Äh, hier, 18.30 Uhr, alles geht los. Okay, das Ding war... Das Gin Lemon hat natürlich Gin verkauft. Die haben mehrere Gin Flaschen. Und um 18 Uhr, als Laura kam, haben wir uns natürlich ein Getränk geholt. Und ich hätte ein Bier nehmen sollen. <lacht> Aber es gab Gin. Also die hatten ich, auch Bier. Ich weiß, dass sie auch, also Craft Bier, das war. Ähm, Aber da wir beide Gin und Lemon genommen haben, also ein Gin Tonic? Hm. Ich habe Gin pur genommen. Bei Tonic hätte ich zu so schnell runtergekippt. Ah. Ich wollte ihn langsam trinken. Hm. So habe ich ihn nur an The Rocks genommen, damit ich sich noch ein bisschen mit dem Wasser vermischt. Und der war sehr stark, das war der 53-prozentige. Sehr gut, aber sehr stark war aber auch gut, weil so habe ich immer nur ein bisschen leicht genippt. Ich ging trotzdem schon ein bisschen ins Kopf, ins Köpfchen. Ähm, genau, 18.30 Uhr kam Miki meinte, hier, Jan geht los. Gut, ich nochmal schnell auf Toilette. Dann Monitor hingestellt, weil zu Alex habe ich ja einen Animationsfilm von Helena und Alexa zusammengezaubert und mir. Und den habe ich dann quasi äh, wie so die alten Stummfilme live am Klavier begleitet und gesungen, während der Film dort ablief, mit den englischen Untertiteln, so dass die Leute mal ein bisschen verstehen konnten, was ich auf deutsch singe. Und ähm, ich glaube, die fanden es trotz des Deutschen sehr gut. Ich glaube, es war... Also ja, was ich so als also vorne die, die drei, vier Leute, die vorne standen, habe ich gesehen, die haben auf jeden Fall zugehört und mitgeübt. Und hinten haben die, die Leute die vorne bei Alex vor allen Dingen, die haben sich auch hingestellt, um zu lesen. Die also ja. haben probiert, wirklich zu das, folgen und das so. Das war witzig. Äh, als der Film lief, starten sehr viele von denen, die sonst nicht bewegt haben, gebannt auf den Bildschirm und haben gelesen. Ja. Das war wie Fernsehen gucken. Äh, dachte ich mir, okay, sowas nicht gedacht, aber passt. Ähm, Jetzt, ich glaube, ja ja also, Ich wusste nicht, wie das ankommt. Ja. Ich, was ich am Anfang so dachte, aber das ist so allgemein. Auf der Seite haben sich so dann immer die Leute gesammelt, die auch später die sie einfach quatschen wollten, so die geredet ja. haben, die so zugehört haben, aber so Gibt's als Background aber auch bei uns, ja. Ja, ja, wie immer ja, so ja. und vorne haben sich dann die gesammelt, die wirklich zuhören mhm. wollten und so. Und ich fand vor allen Dingen die, wo man halt so Witz mehr mitmachen kann, wo jetzt nicht so inhaltlich ist, ja. genau inhaltlich äh, so wie jetzt Alex zum Beispiel einfach äh, ähm, sind, die waren da, ging die Gerichte gut ab. Auch so. mhm. das hat denen auch Spaß. Also da waren die voll mit dabei so. Und dann natürlich, wenn der Text so. Man hat das gemerkt. Man merkt es auch, wenn, man die Sprache, wird, ja. wenn der Text komplexer wird und man merkt so, ah, es ist voll wichtig, eigentlich gerade um was es da geht. Schwarzparken. Da der, der ist auch die Begleitung da nicht mehr ja, so Ja, genau. Und dann ist die Begleitung nur noch, Man merkt es richtig so ja. auch. so, Ah ja, die Begleitung ist halt nur noch Begleitung. Es geht eigentlich jetzt darum, mhm. was du singst. Und das hat man natürlich auch beim Publikum so gemerkt, dass mhm. sie natürlich dann nicht mehr so mit. Ja. Nicht mehr so mitging wie bei Aber trotzdem halt. Deswegen habe ich das ja auch nur eine halbe Stunde gemacht, um das nicht zu überstrapazieren. Ja, weil in anderen Sachen fand ich aber auch dass das mhm. Ich habe ja immer davor versucht, was zu sagen. Ähm, bei Schwarzparken ist mir aufgefallen: diesen Song kann man nicht erklären in einer anderen Sprache außer Deutschland. Kannst weil, du auch nicht übersetzen. Ja, weil Schwarzfahren gibt es nur in Deutschland. Das, das versteht niemand, dass man dafür in den Knast kommt, weil man ein Ticket nicht gelöst hat. Das ist so absurd. Das kriegst du einfach nicht erklärt. In ja. der Folge gibt's nicht, gibt, ergibt natürlich auch Schwarzparken keinen Sinn. Mhm. und Aber auch Falschparken. So etwas gibt es hier in Japan nicht. Du stellst dich dorthin, wo dein Auto hingehört und nicht irgendwo. Die haben es zwar so gemacht, dass du dein Auto so gut wie überall abstellen kannst, aber trotzdem, würdest du es niemals wie bei uns ohne ein Ticket irgendwo hinstellen. Du bezahlst dafür. Ja, also ich meine, das, das wäre vielleicht von den drei Sachen noch das, was man am ehesten erklären kann. Aber nicht schwarzfahren und schwarzparken, ja. ja. Also halt, hä? Also schwarzparken meinte ich ja gerade. Mhm. Falsch, anders, andersrum. Ich meine das. Na, du musst schwarz fahren, kannst du nicht erklären. Genau. Und ohne so. das zu erklären, kannst du äh, schwarzparken nicht erklären. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihn einfach gespielt, weil der ist eigentlich musikalisch auch sehr schön, weil er ein bisschen dann sich durchwechselt auch. Aber äh, ich habe gemerkt, der hat vier Strophen vorneweg, die ziehen sich, wenn niemand ja. versteht, was du singst. Mhm. Ja. ja, aber das ist Erfahrung, die ne? man sammelt. Und, ah, aber ein persönliches Highlight, mhm. kam gleich mit als drittes. Masaya, auch Musiker, der zum Kuru sowieso schon gespielt, also schon eingeplant war oder gesagt hat, er spielt, hat mich gefragt, mh, ob wir nicht einen Titel zusammen machen wollen. Und er hat sich Nazis im Haus ausgesucht. So cool. Mhm. So cool. Also also ich kann es verstehen, der ist sehr eingängig, relativ simpel noch von der Struktur. Das ist von der Band Terrorgruppe, Punktitel. Ähm, und durch dieses Nazis im Haus, was sich immer wiederholt, kann man da auch was mitsingen. Und Masaya hat das mitgesungen. Das hätte ich nicht erwartet, also mhm. nämlich eigentlich mit Gitarre, was? Gitarre. Bass, Gitarre? Ähm. Hat quasi das gespielt, was Atze auf der Aufnahme gespielt hat. Relativ hm? ähnlich, aber anders. <lacht> anders. Gibt ja keine Noten dazu oder so. Und aber er hat sogar Nazis im Haus mitgesungen. Also das hatte ich nicht gedacht, dass er singt. Mhm. Und er hat wirklich Nazis im Haus und richtig mhm. gut. Ja. Gutes Deutsch. Ja. Er hat so mich geil. gefragt, so was geil. das heißt, was er da überhaupt singt. musste ich ihm erst mal erklären? Oder hat, er jetzt, hat er kurz drüber nachgedacht? Aha, okay. Habe ihm dann noch ein Nietzsche gegeben mit dem deutschen Text, der sich wahrscheinlich auch übersetzt mhm. Weil wenn da irgendwie Nazis im Haus gebrüllt wird, würde ich auch erstmal als äh, nicht deutschsprachiger Mensch gucken, was ich da eigentlich mhm. schreie. Ja. Ja. Wenn da immer wieder Nazis kommt und Nazis. Aber ich glaube, das eben für, das hatte ich ja auch, aber das ist, ja, haben wir festgestellt, halt nur für uns Deutsche oder Leute, die halt auch Nazi im Wortschatz haben, und so, dass das einem gleich auffällt und man mhm. denkt so, huiuiui, da ja. singst du die ganze Zeit Nazi und wenn du den Rest vom Text nicht verstehst. Mhm. Aber in anderen Sprachen, er wusste mit Nazi auch nichts anzufangen. Also... Nazi war jetzt für ihn dazu, so, dass er sich gedacht hat: Ui, mhm. ähm, was ist denn das für ein Text? Aber jetzt weiß er es. Jetzt. Äh. Mhm. <lacht> Na, ich glaube, also ähm, glaub, die kennen das hier schon, aber das ist einfach halt zu weit her. Ich ja. auf dem Schirm gehabt ja. oder so, oder mit der Aussprache oder mhm. so. Vielleicht ist es nachher, es geht uns ja auch ganz oft so. Nachher, wenn du dann in einer anderen Situation bist, denkst du dir: Ach ja, klar, Nazis kenne ich ja. Ja, aber oder er denkt Kontext, sich, ja. warum singst du denn über Nazis? Das ist doch 70 Jahre her. Haha, <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, ja wäre schön, wenn das 70 ja, Jahre her wäre. aber ich weiß es nicht. Japan hat ja auch viele Ja, viele damit erlebt und ja. So, die haben das hier auch noch tief. Auf jeden Fall fand ich das genau. richtig, richtig cool. Ja, also mal sei ja da, war das war, war ja, super. Ja, war mega und. Hm. Ja, dann war eigentlich viel noch zu so zwei andere Bands, die fand ich. Also warte, warte, warte, warte. Ich bin nämlich ganz fertig. Ich ah, habe nämlich auch eine Überraschung vorbereitet gehabt, habe ich ja noch vorher ah, gar nicht ah, erzählt. Ja, ja. Ja, stimmt. Ähm, ich hatte nämlich, als wir dort mal saßen im Kuhu, gehört, dass es eine japanische Version von O Chance gibt. Mhm. Also habe ich mal im Netz kurz recherchiert und tatsächlich habe ich eine, habe ich die gefunden, nicht nur den Kanji-Text, äh, sondern auch die romantische übersetzung und mit einer, deutschen, äh, mit einer englischen äh, Erklärung noch dazu, die jetzt aber gar nicht so wichtig war, weil viel Inhalt hat der Text nur nicht. Und dann habe ich mir das runtergeladen, weil das hier von einer berühmten japanischen Sing Sängerin gesungen wurde. Kaya heißt die. Kaya, weiß ich nicht wie. Ähm, und habe mal angehört, wie das singt. Und tatsächlich ist es im Gesang, äh, werden die Silben anders auch ausgesprochen als äh, im, beim Sprechen. Also werden die Vokale viel weniger verkürzt, sondern auch richtig ausgesungen. Damit ist es für mich äh, wieder einfacher, das zu singen, weil dieses U nicht wegfällt, was die haben. Oder äh, das I nicht so zusammengezogen wird, sondern es relativ gleichmäßig klingt. Und damit kann man das relativ schön nachsingen. Und das habe ich mir dann halt hier in anderthalb Wochen so versucht, ein bisschen draufzubringen. Und Masaya meinte, er hat es verstanden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das war süß. Ich hätte es gern komplett auswendig, aber ich habe die erste Strophe und den Refrain konnte ich auswendig. Aber die zweite und dritte hätte nochmal jeweils zwei, drei Wochen gedauert. War auch ganz cool, ja. Dann haben auch einige dann noch mitgesungen. Ja. Zumindest bei Schaus und Viseiten wie bei uns halt. Das, was man kennt. Strophe A kennt und dann Chance. und Viseiten. Ja. Aber ganz schön. War witzig. Dann kamen zwei weitere Singer-Songwriter. Dann kamen zwei weitere. Der erste fand ich ganz cool. What? Der hat so ein bisschen äh, treibende Reggae-Stil auch fast gar schon gemacht und ein bisschen mehr dazu gerappt. Nicht so viel, da ging wahrscheinlich mehr um die Texte auch, die wir nur verstanden haben. Natürlich, War nicht so ja, ausschweifend, bei beiden, ja, ja, japanisch. War nicht äh, ganz so äh, musikalisch ausschweifend, aber gut zum Zuhören. Da fand ich den zweiten dann ziemlich teilweise so übertrieben bis zu aufgesetzt oder affektiert. Der hat halt musikalisch viel mehr ja. versucht rauszuholen äh, aus seiner Gitarre und aus seinem Gesang und er konnte auch singen. Aber es wirkte dann halt für diesen Anlass ein bisschen so, als würde er auf einer großen Bühne stehen, aber halt trotzdem nur fünf Leute vor sich haben. Finde ich ja prinzipiell auch nicht so verkehrt, ja. aber mich hat einfach es nicht ist so angesprochen. Ja, es wirkt, also. genau, es spricht einen dann halt irgendwie nicht an. Ja, so, das war einfach nicht mein Stil, so beide. Ja. also Die haben mich jetzt nicht so... Und dann waren aber, genau, deshalb war dann auch schon ein bisschen später. Und dann habe ich mich ja auf ähm, Masaya. Uh -huh. Ich muss immer überlegen bei dem Namen. Tut mir leid, bald doch. ist so drin. Masaya, Masaya Chan und äh, Morijan. Uh -huh. Die habe ich mich sehr gefreut, aber ich dachte, weil wir haben uns davor, ähm, also die haben beide auch Soloprojekte. Nee, ich weiß gar nicht, ob Mori Chan auch Solo-Projekte hat. Weiß ich nicht, ich spielt zumindest mit Masaya zusammen. Masaya ähm, bei so. The Old in genau. Moderns, hatte ich schon mal äh, verlinkt. Okay. Uh -huh. Dann äh, hat Masaya tatsächlich in den letzten 20 Jahren auch sechs Alben aufgenommen mit unterschiedlichen oh wow. Bands. Oder mehr so. Also sechs hat er auf Spotify. Ja. Äh, ab 2002, das letzte von 2016. Hat aber auch eine Kassette jetzt und eine CD hm. mit den Old Models. Genau, das sind die zwei. Sind das nur die zwei? Ja, oder? Eigentlich. Ja. Und die haben, wir haben einmal reingehört. Und dann dachte ich mir so, oh ja, Ein bisschen ja so kann man ja, mal machen, so kann es sich anhören. Und dann sind die da auf der Bühne Vielleicht mal <lacht> und vor allem, äh, beide, aber Masai hat angefangen. Masai hat erst mal angefangen, Mori kam Meine dann später dazu. Meine Fresse, ja. da sind der so, der ist so abgegangen. <lacht> ja, als ob er da mit einer ganzen Band auf einer großen Bühne steht und hat Punk gemacht. Punk. Ja. Punk und Rock gemacht, ja. vom Feinsten. Also, vor allem, wir kannten ihn eigentlich davor mehr als den Kaffeeguy, der dann ja. ab und zu vor dem Kuru Kuru steht und seinen selbstgerösteten Kaffee anbietet mhm. und dann ist er so zurückhaltend und dann macht er dir ganz langsam den Kaffee so und das ist halt so eher so ganz sehr sehr nett, aber ruhig. Ja. Und dann ist er auf der Bühne und das ist so ein Paradebeispiel für, wenn die auf der Bühne die Sau rauslassen mhm. einfach ja. und das komplette Gegenteil von dem sind, was du sonst erlebst von dieser Person. Und dann geht der da voll ab. Und auch Mori, ja. dann Mori dann Mit dem Kontrabass. mit dem Kontrabass. -Punk mit dem Kontrabass. Nein. Ja. Es war so, er war richtig cool. Mhm. Und dann kam der Oberbörner. Der Ja. Naja. Äh, das müssen wir jetzt erzählen. Ja, ja. Ma Masaya hat dann gefragt, <lacht> ob ich auch bei ihm e einen Song mitspielen will, hat auch schnell rausgesucht. Mhm. Ähm, Maho, Kakete, Ageru. Was so viel heißt wie ich habe, einen, ich habe dich verzaubert oder ich habe einen Zauberspruch auf dich geworfen. So in die Richtung. Es ist im japanischen echt nicht einfach zu sagen. Also Kakete heißt etwas sprachlich werfen. <lacht> Sowas wie einen Kopf werfen. <lacht> oder ausrufen. Und Maho äh, Ageru heißt wohl Zauberspruch. Und Maho, ach, keine Ahnung. Es ist nicht einfach. Ist aber ein schöner Song. Wenn man ihn so hört von der Aufnahme, dann ist das so ein bisschen Rockabilly. Hm. Äh, Zeug, leichter Rock'n'Roll, <lacht> aber wenn man den natürlich in der Besetzung spielt, äh, mit, dieser, mit dieser Gitarre und diesem Bass und dieser Stimme dort, äh, dann ist das eigentlich äh, Punk. Punk es, so, es, ja. so. es gab ein leichtes Missverständnis. Er hat wahrscheinlich hat meinen Namen gesagt und ich weiß, der war kurz vor Ende und der Song sollte als letztes kommen, als letzter gemeinsamer Song. Er hat meinen Namen gesagt, dann komme ich auf die Bühne und dann hat er mich wahrscheinlich nur vorstellen wollen in der Reihe von Menschen, die dort heute halt Abend gespielt haben. Und dann war ich auch schon mal auf der Bühne. Und dann hat er gemeint, na los, das spielen wir den jetzt. <lacht> ja, hat sehr viel Spaß gemacht. gibt auch äh, Teilaufnahmen davon. Ja, und das fand ich aber über. Ja, deshalb denke ich, jetzt können wir zurückkommen zum Anfang von dem Podcast. Mhm. Scheiß auf J-Pop. Ich mache hier J-Punk. <lacht> wir sehen uns dann mit meiner J-Punk-Band, mit unserer J-Punk-Band. Ja. Auf irgendeinem Konzert im Art, äh, A.Z. Conny oder in der Chemiefabrik. Oder sagen, ja, dann geht's, es gibt nämlich dann die Deutschland-Österreich-Tour. Mhm. <lacht> genau. Ja, also das ist äh, eine super tolle Konstellation. Das, pff, ja, war toll. Ja. Das war das Highlight, glaube ich, dann so am Schluss. Noch. Mhm. Ja, den letzten Song fand ich auch sehr, sehr schön. Aber den konnte ich eigentlich nicht mitspielen, ja, weil ich keine ja. Harmonien hatte. Aber ich konnte mitsingen.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 dann frühe Schicht im Schacht. So. Ja, ja, das, die fangen da um 17 Uhr an und fangen gegen zehn auf. Nicht so wie bei uns, dass wir um neun äh, ja, okay, um zehn um anfangen, um zwei aufhören. Halb zwölf waren wir dann sind wir los Ja, gemacht, das, das, so. da ging dann noch mal eine Aftershow-Party los, ja, und, äh, nachdem wir aufgeräumt Englisch, hatten und so. Viele, die Englisch auch gesprochen haben, waren da. Es mhm. waren einige, die haben uns dann auch nochmal angesprochen und sowas hat man aber ja Viele haben gesagt, dass sie es schade fanden, dass es so früh losging, ja, weil ja. die noch arbeiten mussten. Ja, das stimmt. Ah ja, die Film Creole Café waren ja auch da, mhm. die zwei. Ja, auch später. Stimmt. Howard war auch noch mal da, aber der kam hm. ja auch nur ganz kurz und der konnte ja auch nicht wegen der Arbeit. Ja, ja, aber eigentlich, und wie ihr schon hört, wir kennen schon echt einige jetzt hier. Ja, das ging gut. Ja, und äh, ja, sehr schöne Erfahrung. Ja, und heute äh, Laura, wenn sie jetzt nicht gerade eben abgesagt hat. Ich hole mal mein Handy. Nee, das läuft als Video. Ah. Wir können nichts nachgucken. Das ist ja schon hier. Ähm, haben wir nämlich Karaoke vor. Hast du am Anfang schon mal erzählt, glaube ich, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Egal. Wir hatten ja eigentlich schon länger Karaoke vor. Was ja bisher nie geklappt hat, weil entweder wir keine Zeit hatten oder krank waren oder Laura keine Zeit hatte. Oder noch arbeiten musste. Bis spät. Und deswegen hat sie gefragt, ob wir heute um 17 Uhr uns treffen für Karaoke. Und wir haben erst mal zugesagt. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ansonsten will Aber Howard uns noch mal sehen. Ja, aber ich habe mir noch gedacht, vielleicht ist Karaoke heute auch in Verbindung mit dem Geburtstag, den sie erwähnt hat. Ah, vielleicht. Uh, dann wird das nämlich eine Stimmt. große Gruppe. Mhm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht sind wir nur zu dritt. Mal gucken. Haut <lacht> äh, hatte nochmal angefragt, ob wir nicht einen Kaffee trinken wollen. Und ähm, ja, Masaya ist schon nach Tokio wahrscheinlich ja, dann was, unterwegs. Ja, Masai Der hat morgen ein Konzert in Tokio. Gut. Nee, der hatte. Am Doch 7. am Freitag, oder? Nee, am 7. Morgen. Ach, am 7. Mhm. Ich dachte, er hat gesagt, am Freitag geht er schon nach Tokio. Nee, Am 7. Okay. Und ja, mit Gieß im Wochenende, die haben wir gestern schon verabschiedet. Genau, jetzt ist so schon Verabschiedung hier. Aber also, da du jetzt hier auch deine Band hast, Na ja, abwarten. Wenn wir hierher zurückkommen, was wir ja fest planen, wir müssen nur das mit der Unterkunft. Also wir haben Masaya schon, haben wir eigentlich versprochen. Du hast deinen kleinen Finger. Ja, der versprechen gegeben, dass ihr noch mal. Ja, ja, das muss ich aber sehe. finanziell hinhauen. Das kann ja nicht sagen, ich komme und dann habe ich kein Geld mehr. Ja, ja, irgendwann hat man wieder Geld. Ja. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass es hier mit der Unterkunft klappt. Genau, ist es eigentlich eine Frage von... Es werden die ausgestreckt. Es werden die Fühle ausgestreckt, aber es ist eine Frage von Finanzen auch einfach. Mhm. Weil wenn noch immer Airbnb ist einfach zu teuer für mehr als drei Monate. Oder für mehr als einen Monat um. Für drei Monate. Hier 3000 Euro an Miete zu zahlen für zwei Personen ist ja. einfach viel zu Ist viel. halt alles. Also ist ja. War ja, auch geplant, irgendwie das so eine Reise ist nicht günstig. Aber genau mhm. jetzt ist erstmal Tokio angesagt ja. danach Südkorea und dann gucken wir weiter. halten auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Noch was? Wahrscheinlich schon, aber gerade fällt mir nichts mehr. Ein. <lacht> wir machen uns für den Schikanzen für die Shikansenfahrt am Montag oh, ja. eine eigene Bento-Box. Wickeln uns selber. Gemüse in Reis. <lacht> ja. Warum lassen? Ja, weil man könnte auch sagen, wir machen uns eigene Onigiri oder wir machen uns ein kleines eigenes Sushi. Hab ich Aber gleich, da soll es Ja genau, Deutsche, wir wickeln uns Gemüse in Reis. Hätte ich gesagt. Ja, wahrscheinlich würde es auch gar nicht den Namen Sushi oder Onigiri verdienen, was wir da tun. Es ist wirklich nur, wir wickeln Gemüse in Reis. Ja, eben. Ich möchte da niemanden zu nahe treten insofern. So, habt einen schönen Samstag mit einem schönen Frühstück. Stimmt, ihr könnt euch das ja mal komplett anschauen. Ihr müsst heute gar nicht arbeiten. Die meisten. Ich hoffe, das eine Stunde. Ja, war ab zu ähm, Ich mache das noch fix jetzt fertig. Die Fotos kommen dann auch. Und ähm, wir hören uns. Matane! Matane!